Hast du das Geräusch? Das war ich. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal langsam einsteigen, wenn wir NachzüglerInnen haben ist das ja kein Problem. Hallo ähm, in die Runde. Ähm, schön, dass Sie zu uns in den ähm, Raum gefunden haben und unser Projekt ähm, sich anhören möchten, was wir hier genannt haben, Vermittlung vermitteln, äh, multimediales E-Learning am Beispiel des Projektes A4.0. Was das bedeutet, ähm, erzählen wir Ihnen jetzt, freuen uns natürlich auch, über ihre Fragen, ihre Inputs, ähm, die gerne einfach in den Chat ähm, schreiben. Dann haben wir da so ein bisschen das Auge drauf und ähm, nichts geht verloren. Ähm, mein Name ist Christine Stender, wie es da steht. Ähm, und ich bin heute hier zusammen mit meiner Kollegin Theresa Stärk. Ähm, wir sind beide am Institut für Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und haben in einem äh, Projekt, das jetzt anderthalb Jahre lief, uns auseinandergesetzt mit digitaler Kunstvermittlung und auch der Vermittlung von digitaler Kunstvermittlung ähm, an unsere Studierenden. Und für den Kontext haben wir Ihnen erstmal kurz mitgebracht, ähm, genau wo wir überhaupt angesiedelt sind. Äh, wir sind beide MitarbeiterInnen beim... Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement hier an der HAU in Düsseldorf. Genau, wenn du ein bisschen runter gehst, diese drei Stichworte, die da standen. Genau, da hat mein Internet gerade gestockt. <lacht> der Masterstudiengang und auch alle Inhalte, die wir behandeln, sind interdisziplinär, was sich darin spiegelt, dass eben auch der Masterstudiengang interfakultär ist, also bei uns arbeiten die philosophische und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zusammen und bieten diesen Studiengang an, sodass wir eben auch Studierende haben, entweder mit einem Bachelor in der BWL im weitesten Sinne oder eben der Kunstgeschichte. Was bedeutet das in den Grundsemestern erstmal? Auf beiden Seiten quasi so, dass das grundständische Wissen ergänzt wird. Also die BWLer lernen die, das Handwerkszeug des, der Kunstgeschichte im Schnelldurchlauf und umgekehrt die KunsthistorikerInnen ähm, lernen die Ideen der BWL kennen und äh, treffen sich dann quasi in der Mitte. Und ähm, damit sind wir als Studiengang deutschlandweit ähm, einzigartig und ähm, was auch sich mittlerweile sehr gut etabliert hat bei uns, ist die praxisnahe Vernetzung auch einfach in die, ja, in den Sektor hinein, in den Kunst- und Kultursektor, ähm, sodass unsere Studierenden sehr viel auch ähm, Veranstaltungen in Museen haben, in Ausstellungshäusern haben ähm, und da direkt schauen können, wie funktioniert das denn? In der Praxis, was ich hier theoretisch lerne und das ist nicht nur in den Veranstaltungen vor Ort, sondern das ist so ein bisschen unser Credo in allen Veranstaltungen, dass wir aufbauend auf einer Theorie, die wir natürlich vermitteln, auch immer kritisch und praktisch mit den Studierenden uns anschauen, wie man Dinge umsetzen kann. Und ähm, gerade im Feld der, und jetzt kommen wir gleich auch Richtung konkreter Inhalt des Projektes, mit dem wir uns beschäftigt haben, gerade im Feld der Kunstvermittlung und besonders der digitalen Kunstvermittlung, ist das etwas, was sich einfach im Augenblick sehr, sehr dynamisch verändert. Wir haben das Projekt angefangen im April ähm, 2020, also genau zur Schließung ähm, der Museen in Deutschland. Und damit ist unser Forschungsgegenstand, also digitale Kunstvermittlung, plötzlich komplett explodiert. Und wir konnten uns ähm, da dann entsprechend natürlich, ähm, wenn man positive Dinge aus, aus der Pandemie ziehen möchte, ähm, sehr viel mehr praktisch anschauen, wie umgegangen wird mit digitaler Vermittlung von Kunst. Ähm, genau, und genau diese neuen Anforderungen an die Studierenden, die sich ja in einer Berufswelt natürlich auch dann umorientieren müssen, können, sollen, ähm, haben wir Ihnen hier nochmal mitgebracht, einfach ähm, für, den, für den Kontext, weil wir natürlich sehr im Feld sind, aber das offen für alle gestalten wollten, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm, Deswegen hier nur ein paar Stichworte. Was bedeutet denn überhaupt digitale Transformation äh, im Kunst- und Kultursektor? Und das ist wie in allen Bereichen, allen Sektoren der ähm, Praxiswelt natürlich auf allen Ebenen ein wichtiges Thema. Also es ist sowohl in der ähm, Sammlungserfassung und Verwaltung, also einer Datenbank, wo dann drin steht: aha, ich habe hier einen Picasso, der ist von 1900, schieß mich tot, hat die Maße so und so und ähm, hat vielleicht eine, eine Provenienzgeschichte, also wem hat das zuerst gehört, wo wurde das dann hinverkauft. Das kann man natürlich jetzt alles digital nachfassen und auch so, dass man das mit Kolleginnen aus anderen Häusern teilen kann, das Wissen, oder auch mit Forschenden, sei es ähm, MitarbeiterInnen an Unis oder auch Studierenden, ähm, und das zieht sich durch, also über die Konservierung, Restaurierung von ähm, CT-Scans, die man an Bildern machen kann, bis zu 3D-Replikas ähm, ähm, und auch digitales Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Ich muss Ihnen jetzt nicht Instagram erklären. Ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viel, was sich verändert und was eben auch für unsere Studierenden wichtig ist, dass sie diese Veränderungen auch im Studium wahrnehmen können. Genau, und der Fokus unseres Studiengangs, der, der Vermittlung, ähm, bezieht sich dabei sowohl auf den, wir nennen das immer den analogen Raum, also wirklich innerhalb der vier Wände des Museums, ähm, dass ich da visuell irgendwie einen Touchscreen anbringen kann, dass ich Zusatzinformationen geben kann, dass ich aber auch sowas wie einen Audio-Guide habe. Also auch das sind ja schon ähm, digitalisierte Formen von Vermittlung oder dass ich wirklich ähm, in VR und AR, also Virtual und Augmented Reality gehe und damit ein ergänzendes Vermittlungsprogramm aufbaue. Magst ähm, du auf den digitalen Raum gehen? Ich danke dir. Ähm, genau, und auch da, ich habe ja eben gesagt, okay, alle Museen waren zu und dann hat sich die Vermittlung eben in den digitalen Raum ähm, verlagert, also ins Internet verlagert ähm, und auch da passiert ganz viel von Online-Stellung, von den von kompletten Sammlungen über ähm, sehr ausgereifte Podcast-Formate, in denen Dinge erzählt werden zu KünstlerInnen oder zu Kunstwerken ähm, oder auch ähm, eine Führung, die via Instagram live passiert oder ein Vortrag, der abgefilmt wird und dann nochmal ins Internet gestellt wird. Und das haben wir so ein bisschen aufgeteilt in primäre Formate digitaler Kunstvermittlung und sekundäre Formate. Und da wäre es eben so primär ist etwas, was für den digitalen Raum geschaffen wurde und sekundär ist etwas, was vor Ort stattfindet, wie also ein Vortrag und der wird dann abgefilmt und im zweiten Schritt online gestellt. Und was für unsere Studierenden das vierte wichtige Feld ist, ist die Publikumsforschung, da sich hier einfach, das ist in, im in deutschen Kunst- und Kultursektor noch ein bisschen rückständig, die Publikumsforschung, und da ergeben sich jetzt einfach ganz viele neue Möglichkeiten, die auch für die Studierenden dann einfach ähm, ja ganz interessant sind, auch hinsichtlich nicht nur des digitalen Trends, sondern auch der, der Megatrends einer diversifizierten Gesellschaft, einer strukturell eher älteren Gesellschaft, was ja auch für den Kunst- und Kultursektor wichtig ist, ähm, dass da Nachwuchs nachkommt und da zu schauen, wie kann ich diesen Nachwuchs in Zeiten von Netflix und Social Media irgendwie auch noch mal für ein Museum begeistern und da hilft es natürlich zu wissen, womit man sich überhaupt erstmal auseinandersetzt und all diese Änderungen haben wir quasi festgestellt und da sind wir auch nicht alleine, dass, ähm, dass wir das festgestellt haben aber wir haben uns dann eben gedacht, für unseren Studiengang, oha, da müssten wir auch irgendwie reagieren, wenn Dinge in der Welt passieren sollte, dass sich das auch in unserem Studiengang ähm, spiegeln. Und deswegen haben wir uns in dem Projekt eben zum Ziel gesetzt, ähm, die, diese Veränderungen ähm, und Innovation digitaler Vermittlung eben bei uns curricular zu verankern. Und genau wie haben wir das gemacht? Ähm, indem wir praxisnah, das habe ich ja eben angesprochen, das ist der Studiengang sowieso ähm, und E-Learning basiert, nicht nur, weil es sich durch Corona ähm, nicht nur angeboten hat, sondern so sein musste, sondern auch einfach, weil es thematisch passt, dass wir ähm, ja über digitale Themen auch im digitalen Raum sprechen. Ähm, und Multimedial und Modular. Da kommen wir gleich noch mal drauf, warum wir uns für so eine modulare Umsetzung entschieden haben. Ähm, genau, das wollten wir dann irgendwie tun und wie wir das getan haben, stellt Ihnen jetzt meine Kollegin Frau Sterk vor. Dankeschön, Tine. Ja, Sie sehen, wir hatten eben zu Beginn des Projekts all diese Anforderungen an uns selbst, aber eben auch an diese äh, curriculare Neugestaltung quasi des Studiengangs und wir gesagt haben, okay, wir wollen also ein E-Learning-Konzept entwickeln, bei dem wir all diese Themen, die jetzt äh, Christine Stender Ihnen vorgestellt hat, unterbringen wollen und dafür haben wir dann das Projekt Art 4.0 Digitale Kunstvermittlung ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt der Förderlinie Curriculum 4.0 NRW. Einige von Ihnen haben vielleicht schon davon gehört, dass eben eine Förderlinie, ähm, bei der es darum geht, OER-Content zu schaffen, aber eben auch ähm, curricular die, die jeweiligen Studiengänge an die digitale Transformation inhaltlich anzupassen. Wir hatten eine anderthalbjährige Laufzeit eben bei unserem Institut. Projektleitung von Frau Stender und, Frau Mier, äh, und von mir. Und äh, ja, unsere Projektziele möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Das war zum einen eben die wissenschaftliche Aufarbeitung digitaler Methoden der Kunstvermittlung. Das heißt, dass wir inhaltlich nochmal geschaut haben, all das, was eben Sie eben von Frau Stender gehört haben, was sich eben verändert hat an den Museen. Nicht erst durch die Pandemie, sondern auch schon zuvor hat man natürlich da neue Tendenzen äh, in der Vermittlung, aber auch im Management von Museen im Bereich der Digitalisierung vermerken können. Dann äh, wollten wir zunehmend eben diese digitalen Methoden der Kunstvermittlung in der Lehre verankern, in unserer eigenen äh, Lehre. Äh, und zwar ist wichtig, dass Studierenden, äh, Studierende des Studiengangs die digitalen Dimensionen ihrer zukünftigen Arbeit kennen und eben auch ihre Methoden, die sie bisher schon äh, kennengelernt haben, in den digitalen Raum übertragen können. Dazu war uns es auch wichtig, generell digitale Kompetenzen zu stärken, nicht nur in Bezug auf Vermittlung, sondern generell eben den Umgang mit digitalen Tools. Und wir wollten eben vor allem praxis- und anwendungsorientiertes Wissen zu digitaler Kunstvermittlung den Studierenden aneignen. Ja, und wie wollten wir das? Eben durch einen erhöhten E-Learning-Anteil, auch fernab der Online-Lehre, eben durch ein erarbeitetes Blended Learning-Konzept, und durch diese Konzeption eben multimedialer Lehr- und Lerninhalte. Und dafür haben wir dann im Rahmen des Projekts die ART 4.0 Toolbox entwickelt. Äh, einige von Ihnen kennen vielleicht die Software, mit denen wir hier gerade auch äh, diesen kleinen Talk vorstellen, andere nicht. Und zwar arbeiten wir äh, mit Articulate 360 und zwar davon mit der Anwendung RISE. Das ist eben genau diese Anwendung, die Sie jetzt auch gerade hier sehen. Und mit der haben wir eben auch die Toolbox äh, erstellt. Ziel dieser Art 4.0 Toolbox war es eben, einen Überblick über verschiedene Methoden der digitalen Kunstvermittlung zu geben. Sehr praxisnah, sehr verständlich. Und ähm, vor allem auch mit vielen Best-Practice-Beispielen. Das war uns ganz wichtig. Inhaltlich gliedert sich die äh, Art 4.0 Toolbox eben in verschiedene Teilbereiche der digitalen Kunstvermittlung. Einmal im analogen Raum, im digitalen Raum, digitales Storytelling, das Publikum im Fokus der digitalen Kunstvermittlung, digitale Usability, Digitalisierung am Museum und digitale Barrierefreiheit in der Kunstvermittlung. Weil wir festgestellt haben, das sind eben diese sieben Teilbereiche, die unsere unseren AbsolventInnen nach Abschluss des Studiums eben äh, am häufigsten äh, begegnen werden, wenn sie wirklich in den Bereich der Kunstvermittlung, des Museums, des Kulturmanagements gehen möchten. So sieht dann solcher Kurs aus, wie gesagt, das ist immer in so Online-Kurse gegliedert, die die Studierenden dann eben äh, absolvieren können, eben auch mit verschiedenen interaktiven Quiz-Einheiten, das war uns sehr wichtig. Gerade im letzten halben Jahr der Projektlaufzeit haben wir versucht, eben den Gamification-Anteil unserer äh, RISE-Kurse zu erhöhen. Das haben wir zum einen mit den Tools von Articulate 360 selbst gemacht, zum anderen haben wir aber auch H5P-Elemente implementiert, ich habe gesehen, hier im Programm gibt es noch ähm, weitere ähm, Speakerinnen, die eben mit H5P gearbeitet haben. Ich glaube, das Programm dürfte Ihnen vertraut sein. Vereinzelt haben wir auch mit learningapps.org gearbeitet, das sich auch in RISE einbetten lässt. Und so haben wir eben versucht, diesen interaktiven, spielerischen Anteil in diesen äh, Kursen zur digitalen Kunstvermittlung zu erhöhen. Dazu kann diese Toolbox eben auch als RechercheTool genutzt werden. Das war uns auch sehr wichtig, so dass wir auch ein Klossar erstellt haben mit eben mit den wesentlichen Schlagworten rund um digitale Kunstvermittlung, Digitalisierung am Museum, äh, sodass eben die Studierende hier auch nachschlagen können. Und äh, bei diesem Glossar werden die dann eben auch auf die jeweiligen Lerneinheiten in dieser Toolbox geleitet, sodass sie da dann auch nicht nur die Definition finden, sondern auch gleich ein Quiz oder so zum jeweiligen Thema, wo eben Bedarf ist äh, absolvieren können. Und hier wird man zur Toolbox geleitet. Ich weiß nicht, ob man das gerade noch sieht. Genau. Und jetzt fragen Sie sich ja, ja gut, wie kann, kann man die Toolbox eben, wie kann man auf diese Toolbox zugreifen? Zum einen ist die äh, frei zugänglich auf unserer Homepage, so sodass eben Studierende eigenständig bei Recherchen diese äh, Toolbox nutzen können, selbstständig Kurse absolvieren können. Zum anderen kann die Toolbox aber eben auch im Rahmen eines Blended Learning, Event Everted Classroom Konzepts in äh, analoge Lehrveranstaltungen äh, integriert werden. Und dazu sagt kurz meine Kollegin Christine Stenner noch was. Genau. Erstmal wieder wiederfinden, wo das Mikrofon ist. Ich habe Ihnen gerade auch ähm, den Link zur Toolbox bei uns auf der Webseite in den Chat gestellt. Wenn also jemand da schauen möchte, sehr, sehr gerne. Ähm, genau. Und damit nochmal ganz kurz zu diesem Thema Multimediales Blended Learning, ähm, weil das Projekt eben auch diesen hohen Anteil von ähm, Selbststudium auch einfach mithaben sollte. Ähm, nicht nur für die einzelnen Lehrveranstaltungen selbst, sondern auch um, wie Frau Steck eben gesagt hat, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, das Wissen auch nachhaltig irgendwo abrufen zu können, ähm, haben wir das Initial uns schon überlegt, dass blended learning da für uns einfach der beste, ähm, die, die beste Umsetzung ist. Da unsere Ausgangslage eine solche ist, dass bei uns am Institut ähm, und damit auch im Studiengang selbst wir sehr wenig Lehrveranstaltungen haben, die immer gleich bleiben. Ähm, also dieser modulare Aufbau von, es gibt den Grundkurs XY und der wird jedes Semester ähm, gelehrt, das haben wir einfach nicht. Und damit ähm, war dann bei uns diese Nachfrage ähm, erstmal ähm, wie kann das irgendwie nachhaltig verortet werden und auch wie kann es so verortet werden, dass ähm, in so einem dynamischen Feld, ne, irgendwie jede Woche gibt es ja neue Ideen und neue wunderbare Praxisansätze, ähm, wie können wir das auch spiegeln in einer Lehre, ohne das Risiko einzugehen, dass zwei Minuten, nachdem wir was erstellt haben, die Inhalte schon veraltet sind. Ähm, das waren teilweise unsere Herausforderungen und eben ergänzt auch, durch die Fragestellung für die Lernenden, also für die Studierenden, wie können wir es schaffen, die inhaltliche Ebene abzudecken, aber auch die vermittlerische Ebene. Also das Handwerkszeug, mit dem wir das Wissen aufbereiten, ist ja auch interessant für die Studierenden, die ja in ihren Jobs später auch Wissen weitergeben werden. Genau, und unser Lösungsansatz war halt dann eben, zu sagen, okay, wir werden das in kleine Häppchen quasi verpacken, modular in wiederverwendbare Einheiten aufteilen und haben damit dann die Möglichkeit, alle diese Herausforderungen ähm, zu bearbeiten, indem wir in diesen kleinen Häppchen sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden Möglichkeiten geben. Genau, wenn du schon ein bisschen runter gehst, genau, für die Lehrenden bedeutet das, ich habe eine Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Thema. Und hier wäre gerade Barrierefreiheit für mich interessant. Also nehme ich diesen einen Kurs und baue den ein ähm, bei mir in der Lehrveranstaltung. Und das machen die Kolleginnen auch schon ganz fleißig. Und da haben wir ganz gutes Feedback bis jetzt zu bekommen, dass das gut funktioniert. Und dadurch, dass wir eben alle Inhalte online gestellt haben, wenn das bei Ihnen thematisch passt, sehr gerne können Sie das natürlich auch bei sich integrieren. Ähm, genau, und auch für die Studierenden halt genau diese Herausforderung, der Umgang mit der Vermittlung von Wissen, eben aber auch das inhaltliche Wissen selbst. Und da haben wir ähm, insgesamt ähm, das einfach nur noch mal für Sie zur Übersicht uns angeschaut, dass wir sowohl die RISE-Kurse haben, wir hatten aber auch... Ähm, in den Praxisbeispielen dann Inhalte umgesetzt über Podcasts. Wir haben video erstellt für die Studierenden. Ähm, wir hatten natürlich textbasierte Inputs. Es ist ja immer noch ähm, ein, ein Uni-Kontext. Da kommt man quasi nicht drum rum. Und genau den erhöhten Gamification-Anteil, den Frau ja auch schon angesprochen hat. Und das E-Learning einfach in der Ergänzung dazu haben wir dann umgesetzt in den Semestern über Videokonferenzen und den virtuellen Seminarraum. Genau, und ich gebe wieder rüber an dich. Richtig. Und ähm, unser Projekt ist jetzt seit Ende Oktober zu Ende, also zumindest die Laufzeit. Das Projekt an sich lebt natürlich weiter durch die Nutzung der Toolbox und noch durch die aktuellen Anpassungen. Und da kommen wir auch schon zu den Herausforderungen des Projekts. Und das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um äh, rückzublicken und zu schauen, okay, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und eine große Frage, die uns eben beschäftigt hat, war die Frage der Zugänglichkeit und Sicherung. Und ich glaube, das ist eine Frage, die alle ähm, Projekte, die Content kreieren sollen, ähm, umschlägt. Ähm, und da muss man sich eben die Frage stellen, auf welchen Plattformen man seine Inhalte, gerade eben solche Inhalte für Blended Learning Konzepte, veröffentlichen will. Man kann das eben zum einen auf Lernplattformen wie Ilias, Moodle, also Learn Management System. Ähm, speichern, wo es dann ein geschützter Raum wäre. Man kann das, wie wir das gemacht haben, frei zugänglich auf äh, der eigenen Website, wie bei uns der Instituts-Homepage, der Studiengangs-Homepage veröffentlichen. Man kann Portfolioplattformen wie Mahara nutzen oder eben übergreifende Portale wie das äh, Online-Landesportal orca.nrw, äh, was ist eben ähm, und das habe ich noch gar nicht angesprochen, dass für uns eben äh, ein zusätzliches Portal ist, das wir noch nutzen werden, soweit ORCA eben bespielbar ist, ähm, was bei uns aber auch keine freie Entscheidung war, sondern eben bedingt durch unsere Förderlinie Curriculum 4.0 NRW auch von uns verlangt wird, dass wir eben unsere erstellten Inhalte auch langfristig und öffentlich zugänglich machen, eben als OER-Inhalte. Und ja, das stellt einen ja generell vor die Frage, ob man seine Inhalte als Open Access oder Closed Access zu ver zur Verfügung stellen will, was bei uns eben im Falle äh, dieser OER-Inhalte der Open Access wäre. Das heißt, ähm, Probleme, die uns da auch beschäftigt haben, waren ganz klar rechtliche Probleme, zu denen ich auch gleich noch kommen werde, wie es eben so ist bei OER-Inhalten. Auch eine Frage, die uns gerade jetzt zu Projektabschluss beschäftigt hat, war die der langfristigen Pflege der Inhalte. Sie haben es gehört, unser Forschungsfeld ist ein sehr dynamisches, da verändert sich quasi wöchentlich der Stand dadurch, dass immer wieder tolle neue technische Innovationen innerhalb der digitalen Vermittlung an Museen, aber auch Ausstellungshäusern generell kreiert wird. Und da fragt man sich natürlich, wer kümmert sich denn äh, um die Aktualisierung der Inhalte der Toolbox? Ähm, wer kümmert sich um die Erreichbarkeit bei inhaltlichen und rechtlichen Fragen, gerade eben nach Ablauf der Projektzeit? Und äh, wer kümmert sich bei Fragen zu möglichen Transfer in Lehrveranstaltungen eben um die Erreichbarkeit äh, zu Fragen rund um die Toolbox? Wir haben die glückliche Position, dass... Äh, Frau Stender und ich beide auf regulären Stellen eben sind, auf Qualifizierungsstellen eben am Institut, so dass äh, wir immer noch als Projektinvolvierte äh, erreichbar sind. Aber gerade natürlich bei drittmittelfinanzierten Stellen ist das eben die große Frage. Also wenn dann die jeweiligen Mitarbeitenden, die zuständig waren für ein solches Projekt nach Projektlaufzeit nicht mehr am Institut sind, ist die große Frage, wer, an wen wird das Wissen weitergegeben und wer ist da eben für Aktualisierung der Inhalte und die Erreichbarkeit zuständig? Und ich habe es schon angeteasert, das Schaffen von OER-Materialien hat eben auch viele Schwierigkeiten, dadurch, dass man eben recht eingeschränkt ist bei der Nutzung von Bildmaterial. Und gerade im Kunstbereich ist das ein ganz großes Thema. Da müssen die Ab Bildrechte abgeklärt werden von eben von eben Fotograf in des jeweiligen Fotos von eben BesitzerInnen des jeweiligen Kunstwerks, das abgebildet ist, aber eben auch des Kunstschaffenden des Kunstwerks, was abgebildet sind, dass drei verschiedene Parteien sind, die abgeklärt werden müssen, um eben verschiedene Bildmaterialien zu nutzen als OER. Das hat uns auch zu Problemen geführt bei der Nennung von institutionellen Praxisbeispielen. Sie haben es gehört, wir wollten sehr praxisnah die Toolbox gestalten, wir wollten viele museale Beispiele anführen, und da ist es eben auch ein Problem, dass wir eben nicht mit sämtlichen Screenshots von tollen digitalen Tools, von tollen Online-Sammlungen äh, online stellen konnten. Dadurch, dass es eben am Ende OER-Content ist, der entstehen soll, und man dann eben nicht von jeder Institution einen Screenshot beifügen kann. Und dasselbe gilt eben für die Auswahl der E-Learning-Tools, die da klar bedacht werden soll. Und ähm, wo auch eine große Frage ist, okay, wenn das eben später eine Plattform wie Orca implementiert werden soll, eingebettet werden soll, müssen wir uns eben die Frage stellen, welche Tools, welche mit welchen Softwares können wir da überhaupt arbeiten, um das dann später hochzuladen. Ja, weitere Herausforderung war, wie gesagt, das dynamische Forschungsfeld, schon vielfach äh, angesprochen, eben durch die raschen Entwicklungen in der Museumslandschaft im digitalen Bereich. Selbst in anderthalb Jahren Projektlaufzeit, was ja doch relativ kurz ist für ein solches Projekt, haben wir ja schon gemerkt, wie sich da der Forschungsstand geändert hat, wenn wir zurückblicken auf den April 2020, wo wir begonnen haben. Ja, und die letzte Herausforderung ist eben die langfristige Nutzung und Verankerung unserer äh, entstandenen Toolbox und wir möchten ja auch, dass sie genutzt wird. Und da war eben genau die Frage, wie können wir das zum einen intern mehr kommunizieren, also wirklich bei uns am Institut oder eben an der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dass eben auch die anderen Dozierenden wissen, dass sie eben unsere Materialien nutzen können, dass sie das wirklich selbst äh, in ihre eigenen Lehrveranstaltungen integrieren dürfen und sollen. Und darüber hinaus natürlich extern, wie man eben die eigenen Materialien öffentlich äh, zugänglich macht. Ja, das waren zu guter äh, Letzt unsere Herausforderungen. Ähm, ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben noch drei Minuten. Falls Sie noch weitere Fragen haben, gerne. Ich weiß nicht, ob wir schon im Chat Fragen erhalten haben. Wenn nicht, können Sie diese uns auch noch gerne nachträglich stellen. Sie haben hier noch unsere Kontaktdaten. Wir sind beide über unsere HHU-Adressen erreichbar. Deswegen schreiben Sie uns gern, wenn Sie nachträglich irgendwie unsere Toolbox nutzen wollen, Fragen haben, ein ähnliches Projekt haben, sich einfach austauschen wollen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt, ob gleich Fragen im Chat sind. Genau, wir haben schon eine Frage und zwar, und das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, welche konkreten Gamification-Ansätze hatten Sie? Gibt es direkte Links dorthin? Ich gebe das einfach mal an dich weiter. Mhm. Richtig. Da ähm, je, hm, konkrete Links nicht. Also wie gesagt, Sie können gerne äh, den Link verfolgen zu unserer Toolbox, den ja Christine Stender schon gepostet hat in den Chat. Da finden Sie eben unsere Toolbox. Und gerade am Ende jeder Lerneinheit finden sich dann eben diese ähm, Quiz-Einheiten, wo die Studierenden dann eben zum Ende jedes Kapitels ihr Wissen prüfen können. Wie gesagt, größtenteils haben wir eben mit Rice gearbeitet. Das hatte auch, das muss ich ehrlich sagen, auch ästhetische Gründe, dadurch, dass die Einbettung von Rice natürlich, also dass die äh, eigenen äh, Gamification-Angebote von Rice äh, sich dann natürlich am besten eingefügt haben. Das waren dann in der Regel Multiple-Choice-Quiz-Einheiten, aber auch kleine Zuordnungsaufgaben. Äh, wir haben dann versucht, wie gesagt, am Ende der Projektlaufzeit das zu erweitern durch H5P-Elemente. Aber auch da muss ich sagen, wir hatten mehr geplant, als umsetzbar war dadurch, dass wir gerade im Bereich, wo es um Memories ging oder so mit, mit hohem Bildanteil an unsere Grenzen gestoßen sind bezüglich der Bildrechte einfach. Wie gesagt, das muss alles als OER-Inhalt bei uns am Ende zur Verfügung gestellt werden, sodass wir nicht alle möglichen HFP-Angebote, was Business anbelangt, nutzen konnten sodass die meisten ähm, Quiz-Einheiten textbasiert sind, eben um die schwierige bildrechtliche Lage zu umgehen. Ich hoffe, dass das die Frage etwas äh, klären konnte. Wenn ich gerne noch mal nachhaken oder später noch eine Mail, ja. Äh, dann haben wir noch eine Frage. Da weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Ich lese das vor, was ich sehe und. Ah, perfekt. Ähm, auf welcher Plattform haben Sie Ihre Vorstellung gemacht? Ähm, Sie meinen wahrscheinlich das, was der, den Bildschirm, den wir gerade teilen, äh, das ist auch über Articulate RISE, nee, Articulate 360 RISE, genau, umgesetzt. Ähm, Theresa, hast du da ja. einen Link, den wir sonst vielleicht in den Chat? Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, wir dachten dass, weil wir eben für unser Projekt damit gearbeitet haben, weil wir die Toolbox damit erstellt haben, dachten wir, dass es am besten ist eben auch unser Projekt selbst damit vorzustellen. Moment, ich schicke da eben Ihnen mal den, das, äh, den, das den Link von Rice äh, Ist allerdings, also ist die Lizenz kostet, das ist keine Lizenz, weil hoch ist, finde ich gerade den, ah, hier ist der Chat, den habe ich vorhin ausgeblendet. Ich <lacht> schicke mal den Link rein. Genau. genau, also man kauft da eben dieses Softwarepaket von äh, Articulate 360. Das sind noch mehrere Anwendungen äh, enthalten. Das kauft man quasi mit. Wir haben nur RISE genutzt, aber da gibt es zum Beispiel auch Storyline, wo man wirklich so storytelling lerneinheiten ähm, kreieren kann, was auch ein bisschen zeitaufwendiger ist. Ähm, was kann man damit noch machen? Äh, ein Video, was eine videobasierte Anwendung ist, da auch wenn ist mir da der Name entfallen. Ja, einfach mal anschauen. Ja, wir fanden oh, das mal ganz schick aus. Ja. Und, Und auch, für die, sorry. Okay. auch für die Studierenden schön, Sie sehen das ja hier auch. Hier sind jetzt die kleinen lilanen Häkchen an der Seite jeweils, dass man da auch quasi direkt ein integriertes Badge-System hat, dass die Studierenden einfach wissen, wo bin ich, ähm, wie viel habe ich schon gelernt, wie viel muss ich noch lernen, wie viel darf ich noch lernen. Mhm. Ähm, also damit sowohl inhaltlich als auch ästhetisch ohne dass das jetzt in eine Werbeveranstaltung ähm, endet. Ähm, aber für uns hat es, hat es sehr gut funktioniert. Ja. Genau. Und weil man da vielleicht auch noch sagen äh, könnte, und das passt auch noch mal kurz zu, gut zur Gamification-Frage, wir bekommen keine Rückspiegelung, ähm, ja. wie die Studierenden die Kurse absolviert haben. Also leider haben wir keinen Zugriff darauf zu schauen, okay, wie viele Studierenden haben welche Kurse gemacht, wie haben die kurses geklappt, dass ähm, ja, haben wir leider nicht. Ja. Genau, also da hilft die Integration in die größere Lehrveranstaltung dann doch irgendwie, wenn man das nochmal nachkontrollieren möchte, da dann in der nächsten Sitzung einfach ins vertiefende Gespräch zu gehen, was wir sowieso ja gemacht haben, was ja auch Teil dieser Blended Learning Idee ist, Selbststudium und dann vertiefend gemeinsam drüber sprechen. Da wir ähm, hier die Meldung gerade bekommen, dass äh, unsere Zeit abgelaufen ist, würde ich nochmal darauf hinweisen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, sehr, sehr gerne. Die E-Mail-Adressen sehen Sie da. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch eine sehr spannende Tagung und freuen uns auch, uns weiter umzugucken. Und sehen Sie dann bestimmt noch in anderen Panels hier. Danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön.